Ich bin die Frau Dato, die Geschäftsführerin von der Heizmann GmbH aus Zeitz. Wir sind ähm, ein langjähriger Familienbetrieb in der Branche, in der Handwerksbranche. Wir bearbeiten alles rund um Heizung, Sanitär und Fliesenarbeiten in der Region Zeitz und Umgebung. Wir haben insgesamt 33 Mitarbeiter von Lager, Büro, Handwerker, Installateure, Fliesenarbeit, also Fliesenleger, Maler, Maurer, rundum um das komplette Handwerkerprogramm haben wir alles in unserer Firma vereint. Wir sanieren Bäder von der Planung bis zur Ausführung, bis zum i-Tüpfelchen, bis zur Dekoration rundum und wir sanieren und warten Heizungsanlagen, da wir insgesamt 33 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Unternehmen vereinen, kümmern wir uns natürlich gern und fürsorglich um unsere Mitarbeiter. Wir bieten an, die Kindergartenplätze zu bezahlen, zu übernehmen. Wir versuchen bei Krankheit der Kinder oder bei den Enkel, der Enkelbetreuung da mit ein wenig Gleitzeit und mit und mit verschobenen Arbeitszeiten das Ganze ein bisschen irgendwo den, für die Kollegen zu erleichtern damit man für die Kinder und für die Enkel da sein kann. Wir unterstützen unsere Kollegen bei sportlichen Aktivitäten, bei der Genesung, bei der Gesunderhaltung. Wir haben eine schöne Infrarotkabine in der Firma, wo man sich bei Schmerzen in den Gelenken regenerieren kann. Wir stellen immer Trinkwasser, Mineralwasser zur Verfügung und versuchen so unsere Kollegen frisch zu halten. Frisch und munter und mit guter Laune bei der Arbeit zu sein. Das ist für uns das Wichtigste. Ja, Sind wir bei sportlichen Aktivitäten im Burgenlandkreis gern vertreten? Wir haben dieses Jahr mit zwei Staffeln an dem Firmenlauf teilgenommen, der ja dieses Jahr das erste Mal im Burgenlandkreis durchgeführt wurde. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hatten, ja, wir hatten zwar keine sehr guten Plätze belegt, aber wir waren mit Spaß dabei und das ist die Hauptsache. Ja, versuchen wir unsere Kollegen in unserer Region zu halten. Wir wünschen uns, dass viele junge Menschen in unserer Region bleiben und hier auch Familien gründen, sich häuslich niederlassen und einfach gerne hier in Zeitz und in der Umgebung zu sein, zu bleiben und hier alt zu werden. Das versuchen wir. und versuchen einfach, dass unseren Kollegen und Kolleginnen so gut wie es nur irgendwie möglich ist, das Ganze zu ermöglichen. Wir suchen immer junges, engagiertes und nettes Personal. Wir sind immer offen für Firmen, für Praktikum, für Ferienarbeit, für Schülerpraktikas. Einfach vorbeikommen, reinschauen oder anrufen, bewerben, egal wie. Besonders legen wir auf jeden Fall Wert darauf, den Menschen persönlich kennenzulernen sind wir immer offen für neue Bewerbungen?